Einen wunderschönen guten Abend. Wir starten heute mit einem neuen Webinar und ich möchte euch was ganz Geniales vorstellen. Aber bevor wir damit beginnen, möchte ich einiges anmerken. Das Aufnehmen, die Weitergabe oder die Nutzung des gesamten Zoom-Codes einschließlich aller Folien ist nicht gestattet, denn da haben wir uns sehr viel Mühe mitgegeben. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir Ihnen keinerlei Garantien geben können. Dies trifft auch auf Ihren Empfehlungsgeber zu. Wir vertreiben hier kein Finanzprodukt, sondern täglich Lernpakete, welche Ihnen zusätzlich noch Firmenanteil zur Verfügung stellen. Alle Zahlenangaben stellen keine Garantie dar und betrachten immer nur die Vergangenheit. es trifft auch auf Ihren Empfehlungsgeber zu. Wir animieren hier niemanden, wirklich niemanden, irgendwelche Investitionen zu tätigen. Alle Entscheidungen diesbezüglich treffen nur Sie in voller eigener Verantwortung und zwar alleine. Noch einen kleinen privaten Zusatzhinweis. Wir möchten, dass hier wirklich jeder Geld verdient. Und die Chance dafür ist absolut groß. Dennoch, wir können euch keine Garantien geben. Die gibt es im Leben auch einfach schlicht und ergreifend nicht. Daher setzt bitte nur so viel Geld ein, wie ihr im schlimmsten Fall eines Totalverlustes verkraften könnt. So, und nun starten wir hinein. Und ihr seht auch schon, um was es so in etwa geht. Aber ich möchte gerne mal ein Beispiel geben, was vielleicht etwas aussagekräftiger ist, nämlich bekannter. Die Firmen Amazon, die Firmen Facebook oder Google sagen euch sicherlich etwas. Ihr wisst, dass diese Unternehmen mit euren Daten sehr viel anzufangen wissen. Bei der Firma Facebook bekommt ihr immer wunderschöne Werbung eingeblendet. Ihr wundert euch immer, warum die doch relativ immer zu euch passt. Nun, keine Frage warum. Denn wenn ihr euch anmeldet, dann wird schon mal klar, dass ihr jemand seid, der aus Deutschland kommt. Wenn ihr dann euer Profil ausfüllt und zum Beispiel eure Frage, Dame oder Herr, dann Herren eingibt, dann wissen die schon mal, dass es also ein männlicher Teilnehmer aus Deutschland. Wenn ihr dann noch ein wenig eitel seid und sagt, naja, ich bin ja mit Freunden, Bekannten und Verwandten verbunden und möchte eigentlich schon ganz gerne auch von denen Geburtstagshöse bekommen und ihr füllt somit das Geburtsdatum dort aus, dann bekommt ihr hervorragende Werbung, die auf euch zugeschnitten ist. Denn ein Werbetreibender kann jetzt zu Facebook kommen und sagen: Ich suche deutsche Herren im Alter zwischen 25 und 45 Jahren. Und das Ganze logisch bei Herren ergibt sich männlich. So, und dann werden euch entsprechende Werbungen angezeigt, die auf euer Profil männlich 25 bis 45 Jahre und aus Deutschland kommen, angezeigt. Damit verdient Facebook im Übrigen gutes Geld. Nicht anders läuft es letztendlich bei der Firma Amazon. Ihr empfiehlt einfach Amazon weiter, jemand trägt sich ein, ihr habt davon gar nichts. Aber derjenige kann natürlich auf Amazon einkaufen, bekommt dann auch immer mal Dinge vorgeschlagen, die merken sich nämlich, wie ihr sucht und versuchen euch natürlich auch das eine oder andere zu verkaufen. Alles, egal ob Facebook, Google oder Amazon, beides oder alle drei Dinge sind nichts anderes als große Communities, wo sich Menschen freiwillig eingetragen haben und letztendlich ihre Daten dann auch vertrieben werden von den jeweiligen Unternehmen, ohne dass ihr davon auch nur irgendetwas habt. Dieses ist bei Crowd1 vollkommen anders und dieses haben wir dem Gründer Jonas Erik Werner zu verdanken. Denn Visa hat sich überlegt, was kann ich anders machen, dass man mit einer Community einfach wirklich weiterkommt, hat er erkannt, und er hat auch schon erkannt, in welcher Branche er das tun könnte, nämlich in der Spiele- und Unterhaltungsbranche. Aber letztendlich, wie es immer so schön ist, die Idee hatte er. Er wusste auch, dass das Ganze weltweit stattfinden muss. Nun die Beispiele Google, Amazon oder Facebook, das sind ja alles global agierende Unternehmen. Das ergibt dann auch natürlich deutlich, dass wann ebenfalls sich global aufstellen muss. Das hatte er erkannt, aber das Ganze ist natürlich auch mal mit Kapital verbunden. Und hier kommt Johann Stehl von Holstein nämlich ins Spiel. Dieser Herr war bereits schon in den 1996, 98 Jahren sehr aktiv und hat Start-ups im Internet begleitet, hat die finanziert und die sind auch da richtig durch die Decke gegangen. Und haben gutes Geld gemacht. Natürlich ist Herr Johann von Holstein auch daran beteiligt gewesen und hat natürlich auch gutes Geld verdient. Dieser Herr ist übrigens nicht ganz unbekannt, den könnt ihr bei Google mal eingeben, Johann von Holstein, und ihr werdet einen Wikipedia-Eintrag finden. Da könnt ihr alle weiteren Details von diesem Herrn sozusagen euch nochmal nachlesen. Wie gesagt, Kraut-Wann geht einen ganz anderen Weg. Johannes Erik Werner hat sich gesagt, nein, ich will das nicht wie Amazon, Facebook oder Google. Ich möchte eine Community gründen. Diese Community soll mal dann 10 Millionen Menschen oder mehr dann beinhalten. Minimum 10 Millionen. Und hat sich gesagt, okay, dazu gründe ich dann schon mal Unterfirmen, weil das ist immer sehr sinnvoll. So kann man letztendlich jedes Unternehmen in die entsprechende Unterfirma hineinpacken, sodass das Ganze schon mal etwas besser strukturiert ist. Wer sich jetzt sagt, in der Spiele- und Unterhaltungsbranche, kannst du da mal ein Beispiel geben. Mache ich gerne. Das ist nämlich eine sehr große und wachsende Branche. Ihr habt sicherlich im deutschen Fernsehen, bei RTL und so weiter schon mitbekommen, dass dort seit Monaten, circa im halben Jahr, Online-Casinos beworben werden. Diese haben ihren Sitz allerdings alle in Schleswig-Holstein und somit dürfen auch nur Bürgerinnen und Bürger aus Schleswig-Holstein oder die ihren Ständigen Wohnsitz dort haben, letztendlich diese Online-Casinos nutzen. Diese Lizenzen werden auch nur im sozusagen Bundesland Schleswig-Holstein ausgegeben. Wobei das nicht ganz stimmt, denn vor wenigen Tagen haben die anderen Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland gesagt, das wollen wir jetzt auch tun. Wir werden in Zukunft ebenfalls Lizenzen für Online-Casinos vergeben. Denn die wollten anscheinend dem Bundesland Schleswig-Holstein das Geschäft nicht alleine überlassen. Und da wird richtig Geld verdient. Wie gesagt, wenn jemand eine Fernsehwerbung schaltet, dann wisst ihr selber, die Werbeminute ist richtig teuer. Denn die haben das natürlich nicht in irgendeinem kleinen Regionalsender gemacht, der vielleicht 1.000 Haushalte erreicht sondern bei RTL und so weiter. Also da ist die Ausstrahlung bundesweit. Aber sie konnten es bisher nur in Schleswig-Holstein anbieten, zukünftig in ganz Deutschland. Crowd1 ist global aufgestellt. Das ist ein Riesenunterschied. So, wenn ich euch sage, dass Crowd1 letztendlich erkannt hat, dass es besser ist, seine Community sich aufzubauen und diese auch am Erfolg zu beteiligen, da müssen wir natürlich jetzt auch mal dazu kommen, wie diese Beteiligung aussehen. Ihr seht hier die Firma Afilgo. Ihr seht hier rechts oben Honor Rights. Das sind nichts anderes als Eigentumsanteile an der Firma. Und die sind derzeit bei 2,38 Euro gelistet. Und ihr seht auch an der Kurve, dass im November die ersten Firmen unter Vertrag genommen wurden für Afilgo oder unter dem, äh, ja, unter dem Namen Afilgo. Unter diesem Mantel Afilgo, unter dem Unternehmen Afilgo, sind schon Firmen eingestiegen. Und ihr seht, dass das im November geschehen ist und dass bereits schon in diesem Jahr der Kurs schon angestiegen ist, nämlich derzeit bei 2,38 Euro liegt. Ich sagte euch ja, dass wir hier zwei Unterfirmen haben, beziehungsweise dies ist aus dem Bild hier schon richtig gut hervorgegangen, Artilgo und Mixta. Die Firma Mixta, die hat noch nicht ganz so viele Verträge geschlossen und darum ist der Kurs hier noch relativ moderat mit 65 Euro Cent. Aber wer jetzt zum Beispiel sagt, ich möchte als Investor hier einsteigen, der sieht natürlich sofort das Potenzial. Erstens ist hier bei Afilgo natürlich noch nicht das Ende erreicht. Der Mann hat ja gerade erst angefangen, Firmen unter Vertrag zu nehmen. Und wer sich jetzt die Frage stellt, und die wie vierte Person bin ich, die Nummer eins oder Nummer drei? Nein, wir sind schon über 1,7 Millionen Menschen in dieser wunderbaren Community. Das Ziel sind 10 Millionen. Und natürlich werden jetzt schon die Verträge gemacht, denn die Unternehmen, die wollen jetzt schon aktiv werden, am liebsten heute schon, denn sie erkennen natürlich dieses Potenzial. Wenn es hier eine Plattform gibt, eine Community mit 10 Millionen Menschen oder mehr, dann ist das für die Werbetreibenden in der Spiele- und Unterhaltungsbranche natürlich hoch lukrativ und interessant. Und die, wie gesagt, die Verträge sind hier ja schon bei Afilgo etwas mehr geworden. Hier sind sie noch sehr moderat, weil hier erst richtig im August, Oktober diesen Jahres begonnen wird. Ich sagte euch, dass wir bei diesem Unternehmen an vielfältigen Stellen beteiligt werden. Und das muss man wirklich so sagen. Und euer Empfehlungsgeber wird euch auch zu dem einen oder anderen hier noch etwas Näheres sagen. Ich selber gehe jetzt hier nur auf den Streamline-Bonus und dem Fear-of-Loss-Bonus ein. Das sind zwei hochinteressante Boni und besonders die unter euch, die hier als Investoren sich verstehen, die profitieren davon. Aber alle letztendlich, alle profitieren davon, aber auch gerade die Investoren. So, ich habe jetzt in diesem Bild euch nämlich mal etwas gezeigt. Als Investor, wenn ihr sagt, okay, ich bin bereit, ich gehe hier in diese Community rein, könnt ihr schon ab 100 Euro starten. Also ein Investor fängt bei mir natürlich schon etwas höher an. Aber für alle, die, die sagen, ich möchte auch Mitglied dieser Community sein, gibt es da einen moderaten Einstieg? Ja. Ihr seht hier meine Zahlen. Das sind schlicht und ergreifend meine Zahlen aus meinem Dashboard sozusagen, aus meinem Einstieg. Ihr seht hier, dass ich hier jetzt von Afilgo, darum ist da ein da vor, 21,01 Anteile bekomme und von Mixter 76,92. 76,92 Anteile. Warum kriege ich von Mixter mehr und von Afilgo weniger? Wir schauen nochmal auf die Kurve. Bei Mixter ist der Kurs ja noch geringer, da ich meine Beteiligung und bei Afilgo höher, da ich meine, meine Beteiligung, meine Firmenbeteiligung immer auf meinen Einstieg hinbekomme. Und ich sagte ja, ihr könnt hier schon unter 100 Euro einsteigen. Sagen die, okay, bei dem kleinsten Paket werdet ihr mit 50 Euro, 50 Euro, nämlich zu gleichen Teilen beteiligt. Das heißt, ihr kriegt die gleichen Anteile in Euro gerechnet. An Afilgo wie auch an Mixter. Da die Kurse unterschiedlich sind, ist die Anzahl der Anteile natürlich auch unterschiedlich hoch. Der Betrag ist aber immer derselbe, der Wert 50, 50 für die Investoren stehen natürlich da ganz andere Summen und ihr kriegt noch wesentlich mehr Anteile. Ihr seht rechts unten den Absicherungsbonus, 4 of loss, nämlich wer Angst hat, etwas zu verlieren, der kriegt hier ein besonderes Angebot. Wer innerhalb von 14 Tagen vier Leute in diese Community hereinbringt und die dann sagen, wunderbar, ich gehe hier mit dem kleinsten Paket rein, ihr selber habt das auch gar nicht anders getan, dann bekommt ihr 125 Euro gutgeschrieben. So, ich frage mich jetzt, wo da die Angst sein soll. Ihr hattet unter 100 euch eingeschrieben, ihr bekommt deutlich über 100 gutgeschrieben. Hier ist dann wohl keine Angst mehr, da können wir wohl von Angst nicht mehr reden. So, aber ich wollte ja nochmal auf den Streamline-Bonus genauer eingehen. Was ist der Streamline-Bonus? Interessant für beide Arten von Investoren, entweder die, die noch etwas tiefer einsteigen wollen oder die nur ihr Geld mehr möchten. Ihr seht hier Mitglieder beigetreten, nachdem sie. Ihr seht dort die Zahl von 79.924. Ich sage euch, 1,7 Millionen gibt es schon weltweit. Natürlich läuft das ganze System weiter, während ich es euch hier vorstelle, kommen sie kindlich neue Teilnehmer rein. Das ist die Zahl, die ich nach drei Tagen hatte. Die hatte ich nach drei Tagen, da habe ich diese Folie erstellt, habe von meinem Bild Bildschirm einen Screenshot gemacht, also eine Abbildung und ihr seht jetzt diese Zahl. Das ist der Streamline-Bonus, der auch ganz entscheidend ist, wie viele Leute sind nach euch da reingekommen. Also deshalb habe ich euch das mal gezeigt. Ihr seht jetzt hier in dem nächsten Bild, und das hat auch einen Grund, warum ich dieses gemacht habe, eine Zahl von 81.425 Mitglieder beigetreten, nachdem Sie. Ihr seht hier die 79.924. Hier ist natürlich eine Diskrepanz, sprich die Zahl ist geringer, diese Zahl ist höher. Ja, diese Folie habe ich eine halbe Stunde später gemacht. Ich Kann auch nicht dafür, dass da schon viele Menschen mehr in diese Community eingestiegen sind. Das war ein Scherz, natürlich freue ich mich darüber, Das ist doch klar. Ihr seht hier auch nochmal sozusagen den Bonus, den Streamline-Bonus. Ich kriege also 2,5 Euro, 2,50 Euro pro Woche. Das heißt, in der ersten Woche kriegt ihr natürlich auf jeden Fall entsprechend eurem Paket eure Anteile, so wie sie dort links oben abgebildet sind. Jede weitere Woche werdet ihr dann sozusagen entsprechend der Teilnehmer, die auch nach euch reingekommen sind und noch einigen kleinen Faktoren, dann noch einmal belohnt und bekommt jede Woche Mittwoch einen zusätzlichen Aufschlag. Das ist doch absolut genial, da kann man sich wirklich nicht beschweren. So, der Fear of Loss Bonus, den hatte ich ja schon angedeutet, er war so ein bisschen klein abgebildet. Hier habe ich nochmal eine Größe Folie für euch gemacht, Da seht ihr noch einmal dass ihr 125 Euro bekommt, wenn ihr vier Teilnehmer innerhalb von 14 Tagen in diese wunderbare Community bringt. Also bei 99 Euro rein, 125 gut geschrieben. Ich weiß nicht, wo da die Angst noch sein soll. So, dann hatte ich euch ja gesagt, ihr könnt unter 100 einsteigen. Unter 100 Euro, ja mit 99 Euro. Da geht's los. Aber ich muss sagen, zu eurem Vorteil gibt es gerade eine Sonderaktion. Also das Aber ist eher ein positives, denn diese Aktion ist bis zum 5.2.2020 23 Uhr, 59 Minuten und 59 Sekunden gültig. Damit wird jeder, der einsteigt, sofort in das nächsthöhere Paket abgedatet, also sozusagen hochgestuft. Das heißt gerade bei Investoren, die hier etwas höher reingehen, zum Beispiel bei 799, ihr kommt dann in das Titanium-Paket. Diejenigen, die mich jetzt mal testen wollen und sagen, naja, ich gehe ja in das titania paket Was passiert denn dann? Ihr kommt in das Titanium-Pro-Paket und das gibt euch um die 5000 Euro an Anteilsrechten. In der obersten Zeile seht ihr Owner-Rights, das sind die Anteilsrechte. Ihr könnt jetzt ohnehin das 99-Euro-Paket zwar kaufen, werdet aber sowieso gleich in das schwarze 299-Paket hineingeschifftet. Das Unternehmen sagt sich, wir teilen hier nicht, wenn wir hälftig zu gleichen Teilen was machen wollen, 299 geteilt durch 2, wir machen glatt 300. Das heißt, ihr bekommt ihr anteilsrechte im Wert von 150 Euro, sowohl von Mixta als natürlich auch von Afilgo. Und ich möchte nochmal daran erinnern, Afilgo ist schon am Start, Mixta kommt erst noch richtig. Und auch bei Afilgo ist noch lange nicht das Ende erreicht, denn wir sind jetzt bei 1,7 Millionen Mitgliedern in dieser wunderbaren Community. Und wenn ihr dazu kommt, dann werden es immer wieder mehr und es werden sowieso sekündlich mehr. So, wenn ihr euch jetzt fragt, ja wie kann ich denn damit arbeiten, das Ganze muss ja schon irgendwie praktikabel sein. Dann habt ihr die Möglichkeit, das über einen Desktop-PC, einen Laptop, über Tablets zu machen, der Firma Apple oder Smartphones mit dem Google-Android-System, egal was ihr wollt. Und ihr könnt auch Apps aus den entsprechenden Stores runterladen, also wenn ihr ein iPhone habt, über den iTunes-Store oder wenn ihr einfach ein Android-Handy habt, über den Google Play Store. Wie genial ist das denn? So, oben seht ihr nochmal das Dashboard von mir. Natürlich nach drei Tagen, da hat sich noch nicht viel getan, aber ihr seht auch da nochmal A für Affilgo M für Mixter, meine Anteile. Das Ganze, wie gesagt, von der Registrierung dauert lediglich eine Minute. Also ich denke, das ist wirklich absolut genial. Das macht ihr aber bitte mit eurem Empfehlungsgeber. Der hilft euch, denn ihr habt auch vielfältige Einzahlungsmöglichkeiten, auf die ihr zurückgreifen könnt. Ihr könntet letztendlich per Überweisung das machen, Visa-Karte, Mastercard, Bitcoin-Ethereum. Also wie gesagt, bitte lasst euch von eurem Empfehlungsgeber helfen, dann geht das reibungslos. Ich hatte euch aber erzählt, da ist noch was. Aber das kommt jetzt nach dieser Folie. Ja, ein wenig Spannung muss schon sein. Denn normalerweise würde ich euch jetzt hier erst einmal verabschieden mit einem großen und herzlichen Dank, aber es geht noch weiter. 79.921 oder 81.421, nein, ich bin bei ca. 190.000 Leuten, die nach mir eingestiegen sind. Absolut genial werdet ihr auch ein Teil dieses Erfolges. Ich danke euch nochmal und wünsche euch noch einen wunderschönen und angenehmen Tag.